Was ist noch neu in OpenOLAT 15? Die Möglichkeit, die Benutzerrolle zu wechseln. Man sieht es hier oben rechts. Die Voreinstellung ist natürlich, dass die Benutzerrolle auf Besitzer steht. Man kann dort wechseln auf die Rolle Betreuer oder auf die Rolle Teilnehmer. Am interessantesten ist es natürlich, sich anzuschauen, wie sieht denn mein Kurs mit all seinen Bausteinen für die Teilnehmenden des Kurses aus. Und dafür ist das eine wunderbare Möglichkeit. Es gibt zwei Sachen, die zu beachten sind. Das eine ist, das handelt sich nicht um eine Vorschau aus teilnehmenden Sicht, sondern es ist ein echter Rollenwechsel. Und das bedeutet zum Beispiel, dass erst dann die Möglichkeit gegeben ist, in die teilnehmenden Rolle zu wechseln, wenn der Kurs auch tatsächlich veröffentlicht ist. Also es ist wirklich sozusagen, man wechselt in die Teilnehmendenrolle Rolle rein und wenn der Kurs noch nicht veröffentlicht ist, können die Teilnehmenden den Kurs ja nicht sehen. Deshalb kann ich auch, wenn ich hier selber in die teilnehmenden Rolle wechsel, nichts sehen, solange der Kurs so wie hier noch auf Vorbereitung steht. Erst wenn ich auf veröffentlicht gehe, kann man aus Sicht etwas sehen. Und das Zweite ist, dass ich mich auch selber in die Teilnehmendenliste des Kurses eintragen kann. Erst, äh, muss. Erst dann kann ich sozusagen als Teilnehmer mir den Kurs anschauen. Wie funktioniert das? Dafür wechselt man mit der Administration in die Mitgliederverwaltung. Und in der Mitgliederverwaltung kann ich dann hier sagen Mitglied hinzufügen. Dann wähle ich mich selber als Teilnehmerin oder Teilnehmer des Kurses aus. Wenn ich das erledigt habe, dann funktioniert das, dann kann ich hier oben die Benutzerrolle wechseln von Besitzer auf Teilnehmer und dann ist das wirklich eine ganz hervorragende Möglichkeit, sich alle Bausteine des Kurses aus der Sicht eines Teilnehmenden oder einer Teilnehmerin anzuschauen.